Hallo und guten Tag, mein Name ist Detlef Stoffels, ich bin hier in Aachen zuständig für das Modellprojekt Digitales Stadtarchiv. Dieses Projekt nimmt die gesamte Wertschöpfungskette vom Eingang des Schriftguts und der strukturierten Ablage in einem Dokumentenmanagementsystem über die Andienung an das Stadtarchiv bis zur Ablage in ein elektronisches Langzeitarchiv in den Blick. Die Ziele des Projektes sind die Entwicklung einer systematischen Vorgehensweise zur Übernahme archivwürdiger digitaler Unterlagen sowie die Entwicklung eines browserbasierten Tools. Das Projekt steht in einem sehr engen Bezug zum Aachener Modellprojekt IGAF Multidigital, das sich originär mit der Einführung von E-Akten befasst. Zusätzlich zur eher technischen Facette besteht der inhaltlich substanzielle Gehalt unseres Projektes darin, dass die im Rahmen der durchgeführten Datenerhebungen ermittelten Informationen in einem browserbasierten Tool zusammengeführt und dort nach verschiedensten Kriterien ausgewertet werden können. Letztendlich entsteht auf diese Weise ein Aktenkataster städtischer Unterlagen bis auf Dokumentenebene, angereichert um Informationen, die sowohl für den zentralen Posteingang als auch für das Stadtarchiv von Bedeutung sind. Und damit gelange ich abschließend zum Aspekt des Allgemeinnutzens, den das Modellprojekt Digitales Stadtarchiv bereithält. Da die seitens der Kommunen zu erfüllenden Aufgabengebiete flächendeckend in einem hohen Maße gleichförmig sind, fallen demzufolge auch sehr ähnliche Aktenbestände an. Somit kann das im Aachener Modellprojekt ermittelte Aktenkataster auch von anderen Kommunen bei der Einführung von E-Akten genutzt werden. Die damit verbundenen, sehr intensiven Zeitaufwände zur Ermittlung, Ermittlung des dafür notwendigen Datenmaterials werden auf diese Art und Weise drastisch reduziert.